Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu diesem Video. In diesem Video möchte ich einen Rundgang durch ähm, Bilderall machen, ähm, werde dir kurz ein paar Funktionen zeigen, werde aber nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern das Video ist ein, einfach dafür gedacht, dass du mal in die Software reinschauen kannst, weil ich immer wieder gefragt werde, kann man da auch mal einen Blick einfach reinwerfen? Ja, es gibt eine sieben Tage-Testversion. Link mache ich unterhalb des Videos in die Textbeschreibung. Und ähm, ja, werde dir aber, falls du jetzt nicht ähm, noch nicht bereit bis die sieben tage testversion zu machen die jetzt hier in diesem video einfach ähm, ja einen Einblick hinter die kulissen geben in einen meiner bilder account und ähm, ja werde einfach mal kurz die einzelnen funktionen durchgehen und der ja so ein bisschen zeigen was sich hinter bilder verbirgt wie gesagt einzelne funktionen zu erklären das würde den rahmen dieses Videos sprengen weil bilder hat so viele tools inklusive ähm, ja, dass man eigentlich für jedes Tool separaten Video machen könnte. Aber es soll ja jetzt hier einfach darum gehen, dass du so einen Einblick bekommst. Okay, nachdem du dich also ähm, bei Billall angemeldet hast, kannst du dich in dein Dashboard einloggen. Ich starte jetzt hier mal unter dem Bereich Pixel Perfect Sidebilder, meine Seiten. Und ähm, hier findest du dann, hier kannst du im Prinzip über diesen Button äh, einfach eine neue Webseite erstellen. Das geht relativ einfach. Zeige ich dir dann gleich. Und ähm, ja, und ich habe schon mal hier so eine Testseite angelegt, einfach um dir mal so zu zeigen, wie dann der Editor aussieht. Ähm, das Laden, das dauert jetzt immer einen kleinen Moment. Genau, Die Seite baut sich auf. So, die Seite ähm, hat sich aufgebaut, jetzt befinden wir uns hier im Editor und im Editor hat man eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ähm, hier über dieses Pluszeichen einfach ähm, neue ähm, Layouts und neue Zeiten hinzufügen. Layout ist im Prinzip, wenn du so willst, so der, der, der Überbegriff und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann, ja, dann habe ich hier schon mal so ein paar Seiten einfach ähm, hinzugefügt und eine Seite hinzufügen kann man eben halt super einfach, indem man dann einfach hier auf Seite hinzufügen klickt und kann dann hier aus verschiedensten ähm, Bereichen eben wählen, hat tolle Templates, die man dann auf seine Bedürfnisse einfach anpassen kann. Natürlich kannst du auch eine Seite von Null auf ähm, einfach ähm, aufbauen. Ja, und du siehst, hier sind ähm, tolle Designs hinterlegt. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Jetzt nehmen wir einfach mal hier diese Seite. Du hast dann hier über, diesen, über dieses Zahnrad, über Konfigurieren, hast du dann halt auch noch die Möglichkeit, hier Name zu vergeben, die die Adresse, unter der die Webseite aufgerufen werden soll, Titel der Seite, Beschreibung. Du siehst, wie es in Google ähm, angezeigt wird. ja Dann hast du hier ähm, Skripte, ähm, die du ähm, installieren kannst, Pixel etc. Du hast hier oben dann noch ähm, verschiedene Möglichkeiten, A- und B-Tests zu machen, kannst verschiedene Seiten gegeneinander testen und so weiter. Ja? Also das ist so viel hierzu. Ähm, bearbeiten der Seite. Du hast hier die Möglichkeit über dieses t kannst du ähm, ja verschiedene Schriftarten einfach, ähm, also du kannst es quasi für dich anpassen, kannst die hier hinzufügen. Und hier über dieses Plus-Symbol öffnet sich dann, ich sag mal so, die einzelnen Elemente. Du hast dann die Möglichkeiten, hier ähm, Pop-ups hinzuzufügen, ja. Kannst du selbst erstellen. Ähm, dann hier, wie gesagt, Text, ja. Kannst du hier dann einfach, wenn du dran draufklickst, dann ähm, wird der Text hier dann eingefügt. Genau, Auto-Trichter-Tags. Äh, äh, hier kannst du zum Beispiel mit einem Tag einfach dann über einen Platzhalter dann, äh, das jeweilige Einfügen, das kannst du über deine Einstellungen dann äh, hinterlegen. Genau, wir haben unterschiedlichste, ähm, na, jetzt habe ich falsch geklickt, wir haben hier unterschiedlichste Bannerarten hinterlegt. Genau, du siehst hier also, du hast hier super viele ähm, verschiedene. Vorlagen, die du verwenden kannst, Frageseiten etc. Also super viele Elemente und so kannst du super schnell, super einfach einfach hier diese diese Geschichte rüberziehen und dann kannst du sehr schnell deine Seite eben halt aufbauen. Ja, genau, muss dann im Prinzip nur noch die Platzhalter deinen mit deinen Texten ergänzen. Du hast hier verschiedenste Boxen, ja, Boxen mit Tabs. Du hast hier Linien. Ja, also, wie gesagt, gut, soll jetzt nur so ein kleiner Überblick sein. Ähm, hier Bilder, Galerie, ähm, Audio, Videos zum Einbinden. Kannst animierte Zähler einbinden. Hier über die Apps kannst du ähm, auch HTML-Code einbinden. PayPal, ähm, super einfachen Mitgliederbereich. Ähm, das zeige ich dir in einem anderen Video. Deine DSGVO-App kannst du hier mit reinbauen. So ein Banner, ja. Ähm, ja, du hast hier Timer-Elemente ja, drin, die du. Das ist alles schon standardmäßig hier einfach hinterlegt. Genau. Ähm, Blog-Apps gibt es ähm, auch. Ja, da müssen wir jetzt erst einen Blog hinzufügen. Ähm, genau. Aber es soll dir jetzt einfach nur einen Überblick äh, verschaffen. Da haben wir hier die einstellung der Seite. Hier kannst du super einfach deine Seite DSGVO-freundlich machen. ja Das heißt, da ähm, kannst du dann quasi so ein Cookie-Banner einblenden. Du kannst hier dann die Hinweise anpassen. Ja, kannst also jeden Button separat bearbeiten und ähm, hast dann hier, ähm, genau, ähm, hier ist dann auch sichergestellt, dass halt wie gesagt keine Kugels ausgeführt werden. Du kannst dann äh, äh, entscheiden, wo soll dieses Banner dann gezeigt werden. Oben links jetzt hier zum Beispiel, Standardposition. Ja, also du hast super viele Auswahlmöglichkeiten, kannst es dann nach deinen, wünschen anpassen sprache der app ist jetzt hier für dieses video nicht relevant Du kannst ein seitenverzeichnis anlegen eine sitemap ja dann hast du hier plattform du kannst es für tablets optimieren für handys wenn du hier überall auf Nein machst, dann wird die Seite einfach verkleinert, richtig auf, dem, auf, dem, auf den jeweiligen Devices ähm, angezeigt. Dann hast du hier die Möglichkeit, Mitgliederbereiche hinzuzufügen. Äh, du ja, kannst also auch einen Mitgliederbereich super einfach ähm, sichern. Kannst dann hier die benutzer natürlich verwalten du kannst hier entscheiden über was die was du für daten bei der registrierung abfragst Gutscheine Aktionszähler also es ist wirklich alles hier was du was du brauchst du hast hier die möglichkeit Ja einen zahlungsmanager zum beispiel ja quasi zu einzubinden in deine seiten ja also alles vorbereitet. Wie gesagt, zu den einzelnen Themen mache ich dann separate Videos. Und du hast ja die Möglichkeit, einfach dann einen Blog hinzuzufügen. Und hier, auch cool, ein Shop. ja kannst also einen Shop erstellen. Und wenn ich allein das, was ich dir jetzt schon gezeigt habe, ähm, Timer, ähm, Shop, Blogfunktion, ähm, Zahlungsmanager etc., das sind alles Dinge, da musst du bei anderen Tools halt... Ähm, ja, entweder ähm, zukaufen oder wenn du mit wordpress arbeitest musst du halt separate plattformen dementsprechend ähm, ja, in, in separate plattformen investieren ja hast du bei Builderall alles in einem tool lass uns zurückgehen ähm, du kannst super einfach eine seite erstellen hier geht man dann auf neue website und dann siehst du auch hier noch ist schön alles ähm, ähm, super aufgebaut ja, kannst hier aus verschiedenen Kategorien wählen und du siehst, wie viel wie viele Templates es schon gibt. Das ist jetzt hier nur ein Bereich. Ja, kannst hier auf Sales Funnels gehen. Ja, das sind wir auch schon bei der nächsten Funktion. Du siehst hier tolle ähm, Designs und ähm, dann hast du hier im Prinzip schon die Möglichkeit, ja, auf Sales Funnel Verkaufsrichter zu gehen und kannst auch über diesen Weg dann, ähm, ja, quasi deine... Ähm, deinen Funnel quasi aufbauen. Du suchst hier aus verschiedensten ähm, Funnel einfach den aus, der jetzt für dein Vorhaben am besten passt. Zwar nehmen wir einfach mal hier den Squeeze Page Funnel. Klickst hier drauf. Genau, dann wird dir noch mal hier beschrieben. Das ist jetzt noch in in Englisch, ja. Ähm. Genau, dann hast du hier ein Video, wo der Funnel nochmal erklärt wird. Und jetzt ist hier auch schon die Vorlage hinterlegt. Du kannst einfach auf Vorlage bearbeiten, klicken, das Ganze bearbeiten. Und that's it, ja. Genau, so viel zum Baukasten. Dann hast du hier einen App-Baukasten integriert. Auch eine richtig coole Funktion. Du kannst hier quasi deine eigene App mit diesem baukasten erstellen ähm, habe ich mich jetzt noch nicht näher mit beschäftigt habe jetzt einfach mal hier so ein bisschen rumgespielt auch ähm, aber ist definitiv mit drin zumindest ab dem ähm, Bilderall business paket ähm, ansonsten wie gesagt mache ich dir die links unterhalb der show notes einfach auf den sieben tage test klicken ähm, und dann kannst du dort auch nochmal sehen, was ähm, alles an Tools mit in den einzelnen Paketen drin ist. Also es gibt drei unterschiedliche Pakete. Und dort kannst du dann eben das Paket wählen, was deinen Bedürfnissen entspricht und deinen Anforderungen entspricht. Und wenn du dich über den unteren Link dann anmeldest, dann kannst du selbstverständlich auch auf mich zukommen, wenn du ja Fragen hast. Du bekommst Zugang zu unserer Team. Gruppe, ja, wo du ebenfalls äh, Fragen stellen kannst, wo wir dir helfen, ähm, wenn du Schwierigkeiten hast ähm, beim Einrichten oder wie auch immer. Ja, dann ähm, hat äh, Bilderall ein eigenes ähm, beziehungsweise ein eigenes E-Mail-Marketing-System integriert. Das, du musst auch nicht dich in ein zusätzliches Dashboard einloggen. Es das geht alles von dieser Benutzeroberfläche aus und ähm, ja und hast dort und das ist das Coole ähm, und begrenzt viele ähm, Kontakte, die du da ähm, ja reinpflegen kannst. Und wenn ich jetzt einfach mal nur diese Funktion nehme, ja, ähm, bilder All Business sind 45 Euro monatlich unbegrenzt viele Kontakte bei anderen E-Mail-Marketing-Anbietern. Ähm, da musst du richtig in die Tasche greifen also ähm, mit Builderall hast du nicht nur ein tolles Tool ja welches super viele ähm, Tools integriert hat sondern du hast halt auch ähm, du sparst halt auch Geld im Vergleich dazu wenn du alle äh, Tools dir einzeln zulegen müsstest genau also E-Mail-Marketing ist mit hinterlegt ähm, Mailing Boss ähm, nennt sich das Ganze ähm, dann hast du hier bei Designs hast du die Möglichkeit ähm, ja, ich rufe es am besten einfach mal auf, damit du es ähm, sehen kannst. Du hast jetzt hier im Designstudio zum Beispiel die Möglichkeit, hier verschiedene, verschiedene Vorlagen zu verwenden und die dann ähm, quasi ähm, ja, für dich ähm, ja, anzupassen. Ja, du könntest jetzt hier zum Beispiel in diesem in diesen Bildschirm könntest du ein Foto reinladen, ja, und so könntest du zum Beispiel für deine ähm, digitalen Produkte ähm, super einfach ähm, ja Covers erstellen etc. Ja, also du siehst, es gibt super viele Vorlagen. Auch dieses Tool ähm, im Business Paket äh, definitiv integriert. Genau, du hast ja dann aber auch noch Präsentationen. Also im Prinzip äh, Vorlagen für Präsentationen kannst dann hier Präsentationen erstellen, hast einen Fotomanager, wo du deine Fotos eben hochladen kannst. Dann haben wir hier den Bereich Videos. Hier kannst du animierte Videos erstellen. Ich mache mal das ganze hier oben einfach mal zu, während das ganze hier lädt. Ja. Du hast dann hier im Prinzip die Möglichkeit ja, dir Videos ähm, zu erstellen. Genau, könntest du jetzt hier ein neues Projekt anlegen. Ähm, wie gesagt, gehe ich jetzt hier so nicht drauf ein, weil ähm, das Ganze, wie gesagt, soll jetzt nur ein Rundblick sein. Okay, machen wir kurz ein neues Projekt, sagen Test. Dann machen wir hier Test 1. Sagen einfach mal Open. So, jetzt kannst du hier dann Templates auswählen. Ja. Du könntest dann hier zum Beispiel super einfach ähm, so ein Teaser-Video für deine Firma erstellen. Ja. Ähm, also, du siehst hier super viele Möglichkeiten. Du kannst dann hier so ein Video dann erstellen. Drück mal auf Play, ob da schon was passiert. jetzt gerade nicht also wie gesagt mit diesem video erstellen tool bin ich jetzt selbst auch noch nicht so firm ähm, werde ich aber dann ein separates video dazu machen und das ganze mir einfach mal anschauen aber es geht ja jetzt einfach nur mal um die funktion du hast hier auch dann die möglichkeit ähm, ja, schwebende videos zu machen genau kannst hier ein projekt kreieren ja und dann siehst du ähm, auch schon, dass du dass das auch sehr, sehr einfach anzulegen ist. Wie gesagt, möchte ich jetzt hier eigentlich gar nicht reingehen, weil das, äh, das wird schon den Rahmen des Videos dann halt sprengen. Aber ähm, du kannst ja dann quasi so ein Video machen lassen, wo dann äh, im Prinzip eine Person reinfährt, ja, und ähm, kann dann irgendwas sagen, ja, oder ähm, ja, einfach auch nur ein Text dementsprechend. Ähm, ja in so einer sprechblase oder so ja also sowas ist ähm, hier alles denkbar dann kommen wir zu den apps und hier findest du super viele tools ja du hast die möglichkeit browser benachrichtigungen ähm, ja zu aktivieren das heißt könntest dann im prinzip ähm, ja mitteilungen an deine Webseitenbesucher senden du hast hier seo one page berichte mit integriert wo du dann einfach schauen kannst, okay, kannst ja deine Seite angeben, ja, die du ähm, bei all zum Beispiel erstellt hast und dann das Keyword und dann ähm, ja schaut sich ähm, ja das Ganze einfach an, wie deine Seite äh, rankt ja zu diesem Keyword. Dann hier eine richtig coole Funktion ist die Website Clickmap. Bei der Website Clickmap kannst du einfach gucken. Du hinterlegst einen kleinen Code auf deiner Webseite und kannst dann einfach schauen, wo klicken denn die Leute. Ja? Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ich habe hier schon mal ein paar Tests einfach so gemacht. Wir können uns mal eine angucken hier. Ähm, ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wie lang, 20.08.18. Ne? So und dann lädt das Ganze jetzt hier. Und dann siehst du hier eben, wo wird stärker geklickt, wo wird ähm, weniger stark geklickt. Genau. Ja, dann ist hier ähm, äh, Web Relevance. Also du siehst auch, ich habe noch nicht alle Tools durch. Ja? Äh, hier kannst du ähm, ja, Relevanzprüfung erstellen. Auch das werde ich dann äh, nochmal im separaten Video erklären. Hier hast du einen Post drin. Ähm, soweit ich aber weiß, den habe ich auch noch nicht benutzt, ähm, aber soweit ich weiß, ähm, als ich es mir angesehen habe, kannst du hier ähm, aktuell glaube ich nur Facebook, genau, du kannst nur Facebook momentan verknüpfen kannst dann hier ähm, ja quasi deine Posts automatisch veröffentlichen dann hast du hier einen Facebook Chatbot ähm, hinterlegt ja mit dem du dann quasi automatisierte Nachrichten über den Messenger ähm, über den Messenger versenden kannst ähnlich wie ManyChat äh, etc ist hier auch im Business Paket inklusive dann haben wir einen Share Locker drin der ähm, Sharelacker kannst du im Prinzip deine Inhalte viral machen, ja, kannst du einen Teil deines Blogs oder einen ganzen Blogartikel kannst du ähm, ja quasi sichern und erst wenn man dann zum Beispiel ein Like oder das Ganze shared, wird das Ganze dann veröffentlicht. So dass man es dann lesen kann. Dann hast du hier, was ich vorhin schon angesprochen habe, Mitgliederbereich. Das heißt, du kannst hier super einfach über E-Learning einen eigenen Kurs erstellen und kannst den dann auf äh, entweder über das e-Learning Programm an sich einfach veröffentlichen, wird dann eine URL generiert, oder du kannst über ähm, Deine Webseiten gehen, Ja, kannst dir eine Webseite erstellen, so nach deinen Vorlieben, wie es dir gefällt und kannst dann ganz einfach über die Applikationen einfach sagen, okay, E-Learning und dann geht eine Auswahlliste auf und du kannst den Kurs auswählen, der auf der Seite hinterlegt werden soll. Ist super einfach, super simpel. Wie gesagt, ohne technische Vorkenntnisse kannst du das wirklich ähm, machen. Ähm, auch hier sind ähm, super Support. es gibt einen deutschen Support, es gibt einen englischen Support, ähm, wo, du super, ähm, wo der super weitergeholfen wird. Also ähm, auch hier ist bestmögliche Unterstützung da. Du hast, was ich super äh, cool finde, ist zum Beispiel ein Script-Generator. Beim Script-Generator kannst du, ja, ähm, Du kannst im Prinzip vorgefertigte ähm, Texte nehmen. Einziger Nachteil: Das Ganze ist noch auf ähm, auf Englisch. Das heißt, du müsstest es halt auf Deutsch anpassen. Kannst du aber sehr leicht mit dem Google Übersetzer machen. Und zwar kannst du hier für deine Zielgruppe ein Avatar anlegen. Kannst also genau definieren, welche ähm, welcher was ist dein idealer Kunde. Und ähm, die Daten, die du dort hinterlegst, die werden dann automatisch in den E-Mail Templates oder im Video Sales Letter Skript oder wo auch immer ähm, werden die dann hinterlegt. Ja, du siehst, du kannst ja verschiedene ähm, Skripte generieren. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob er es gleich einfach so macht. Genau. Und hast hier für die und hast, die kannst ja dann aus verschiedenen Nischen wählen. Dann, wird dein Avatar, dann wählst du den entsprechenden Avatar, kannst also verschiedene Avatare auch an, äh, anlegen für unterschiedliche Produkte oder unterschiedliche Themen und kannst dann hier im Prinzip äh, die Nische wählen, den Avatar und dann werden die Skripte angepasst, also E-Mail-Texte, Verkaufstexte für deine Webseite, Webinars, äh, video sales Letter-Skript und so weiter. Ja? Also richtig cooles Tool, kopierst du den Text in Google-Übersetzer und hast es dann auf Deutsch klar, musst dann den Wortlaut noch ein bisschen anpassen aber ähm, super ähm, spart dir super viel zeit im vergleich dazu dass du alles selbst ja denken musst, selbst erstmal schreiben musst. dann haben wir hier noch ähm, social proof und ähm, social proof ist im prinzip kannst du dir so eine, so eine ähm, ja auch mitteilung anzeigen lassen zum beispiel auf deiner verkaufsseite wer hat ähm, ja ähm, sich zuletzt äh, wer hat zuletzt das produkt gekauft wer hat sich zuletzt auf der seite angemeldet zum newsletter etc ja kannst du auch hier drüber erstellen dann haben wir hier roulette roulette muss ich jetzt gestehen habe ich mir noch gar nicht angeguckt ähm, kann ich dir nicht genau sagen was es ist ja ähm, überspringen wir jetzt einfach an der stelle also du siehst auch ich habe noch nicht alles durch aber ich glaube es zeigt schon wie wie cool das tool eigentlich ist dann haben wir hier spezielle Add-ons. Dann hast du hier die Möglichkeit Webinare zu machen. Ja, dazu also hast eine eigene Webinar-Software hinterlegt. Kannst also auch hier super leicht Live-Webinar machen. Du kannst äh, Videos ähm, hier hinterlegen. Ähm, genau, kannst einfach hier ein neues Webinar stellen. Wirst also quasi dann durchgeführt. Auch hierzu machen wir dann einfach mal ein Video. Genau. Dann haben wir hier Marketplace. Genau, also Marketplace, das ist jetzt, wenn du ähm, ja Produkte über Bilderall verkaufst, ist also ein, äh, ja ähnlich wie zum Beispiel Digistore 24. Du kannst Affiliates anbinden, ja und dann siehst du halt auch, ja, ich nutze das jetzt zum Beispiel nicht, ähm, hast dann aber hier die Möglichkeit auch sofort zu sehen, okay, was lief an Verkäufen, ähm, wer sind Affiliates, ja, etc. Genau. dann hast du hier eine eigene rubrik videoanleitungen hier wird also jedes tool einfach dann auch noch mal erklärt wie äh, funktioniert das ganze ähm, sind zum großen teil auf englisch aber so wie ich gehört habe soll das auch früher oder später alles noch auf deutsch dann übersetzt werden aber durch das dass es per video ist ähm, lässt es sich auch super leicht nachvollziehen auch wenn deine englischkenntnisse jetzt so sind wie meine äh, also nicht so gut ja dann äh, geht es trotzdem ja und wie gesagt wenn dann doch mal fragen sind dann äh, ja, stehe. Also wenn du es jetzt bei mir gemacht hast, wenn du deinen Account bei mir bei Bilderall hast, kannst du mich da natürlich dann auch fragen. Dann für alle die, die äh, Bilderall als Business nutzen, ähm, auch hier ist dann äh, ähm, dein dein Business Bereich und im Business Bereich haben wir dann ähm, ja, siehst du deinen Verdienst, du hast hier Vorlagen, die du verwenden kannst, um zu posten, du siehst deine Leads, ja, die du generiert hast, du hast hier deine, deine aktuellen Nachrichten, Werbematerial, also es gibt schon fertige Funnels, die du einfach bewerben kannst für bilder all das heißt wenn du ein business suchst welches du online aufbauen kannst dann bist du hier auch an der richtigen adresse weil du hast hier auch schon alles fertig musst es nur noch ja quasi vermarkten und bewerben ja auch hier geben wir viele tipps in unserer gruppe wie du das am besten und am sinnvollsten dann machen kannst genau so, dann haben wir hier den Support-Bereich und nochmal den Bilderall Business-Rechner, wo du, dir ähm, die einfach, ja, ausrechnen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel Bilderall als Business, äh, siehst und Bilderall vermarkten möchtest, kannst du hier ein bisschen rumspielen, kannst mal rechnen, kannst sagen, okay, was traue ich mir zu, was kann ich, was kriege ich hin, und wenn du sagst, okay, ich kann 50 Lizenzen in einem Jahr verkaufen, ähm, das wäre dann so jede Woche, sagen wir mal eine, dann hättest du eine Einmalprovision verdient von 2.245 Euro, ja, nicht schlecht für ein Affiliate-Programm bei 50 Sales und ähm, ein monatlicher Verdienst, ja, weil immer, wenn eine Rechnung bezahlt wird, bekommst du dann äh, dementsprechend, ähm, ja, Provision, ähm, 30 Prozent und hast dann eben ein monatliches, wiederkehrendes passives Einkommen von 673. Bei Bilderall ist es so, du wirst nicht nur für deine direkten Partner vergütet, sondern wenn du das Builder All Business Paket nutzt, ja, dann bekommst du auch Provision auf die zweite Ebene. Und, ähm, da wird dann eben einfach mal gefragt, wie viele von den 50 werden als Partner arbeiten? Jetzt können wir das einfach nur eine Rechnung, können wir einfach mal sagen, jetzt nehmen wir mal zehn. So, und wie viel könnten da jeder von denen verkaufen? Sagen wir einfach mal fünf. Ja, dann, das heißt, die verkaufen fünf, diese zehn Leute verkauft jeder von denen fünf Lizenzen im Jahr, dann ist ein monatlicher passiver Verdienst 1347 Euro. Und das ähm, wohlgemerkt ein ähm, Verdienst, ähm, den, es gibt äh, Berufsgruppen in Deutschland, die haben das quasi, Netto müssen aber dann den ganzen Monat dafür arbeiten gehen. Ja, also du siehst, Bilderall lohnt sich in jederlei Hinsicht. Du hast super viele Tools in einem Tool integriert. Ja, du sparst Geld, weil du dir nicht alle Tools ähm, einzeln kaufen musst und du kannst sogar noch das Tool quasi kostenlos haben, wenn du es als Businessmöglichkeit nutzt und dementsprechend ähm, ja, genügend Lizenzen verkaufst und Du hast sogar wiederkehrendes Einkommen ja, und ähm, kannst mit Bilderall Geld verdienen. ja. Also Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich. Wenn du noch Fragen hast, ähm, ja, mach einfach äh, die Fragen unterhalb in die Kommentarfunktion. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du das mit deinem Netzwerk teilst. ja, Wenn, äh, wenn du das Video als hilfreich empfunden hast. Ja, wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, findest du auch die Links unterhalb des Videos. Wichtig ist noch, abonniere den Kanal, dass du keine, keine weiteren Videos verpasst. Ja, und in diesem Sinne sind wir dann jetzt fürs erste Mal durch. Ich wünsche dir maximalen Erfolg und alles, alles Gute. Viel Spaß äh, mit Bilderall und ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.